Mit der countif funktion kann man in LIME-Survey zählen, wie häufig bestimmte Antworten in verschiedenen Fragen angekreuzt wurden. Anhand eines Beispiels zeige ich das mal. Ich habe hier zwei Fragen angelegt, Q2A und Q2B. Die enthalten hier jeweils vier Antwortoptionen, die kodiert sind mit 1, 2, 3, 4. So, und auf diese beiden Fragen möchte ich mich jetzt mit dem COUNTIF hier beziehen. Ich gehe hier auf Bearbeiten, um einmal zu zeigen, was ich hier reingeschrieben habe. Zunächst mal handelt es sich um Expression Script, deshalb muss man hier wieder mit geschweiften Klammern anfangen. Und dann schreibt man die Funktion hin, countif. Und dann muss man jetzt hier in Klammern hinschreiben, zunächst mal, welche Werte man zählen möchte. Ich habe jetzt hier einfach mal den Wert 1 hingeschrieben, weil ich zählen möchte, wie häufig die erste Antwortoption gewählt wurde. Und dann kann ich dahinter mit Komma abgetrennt schreiben, in welchen Variablen, also in welchen Fragen ich zählen möchte. Deswegen habe ich hier einfach hingeschrieben, q2a, q2b. So, dann Klammer zu und auch die geschweifte Klammer zu. Und dann war es schon und wir gucken uns das mal in der Vorschau an. Das sind die beiden Fragen und ich habe ja jetzt gesagt, dass ich zählen möchte, wie häufig die Antwort 1 angeklickt wurde. Das heißt, wenn ich jetzt hier die 2 oder die 3 oder irgendwas auswähle, bleibt die ganze Zeit der Zähler hier bei 0. Sobald ich aber hier einmal die Antwort 1 wähle, geht der Zähler hier auf 1. Wenn ich hier auch die Antwort 1 wähle, entsprechend dann auf 2. Wenn man jetzt nicht nur einen Wert hier wie bei COUNTIF zählen möchte, sondern wenn man jetzt Bedingungen machen möchte, beispielsweise, dass man sagt, der Wert soll hier nicht genau 1 sein, sondern zum Beispiel größer gleich 2, dann nutzt man nicht die count -if funktion sondern die Count-If-Op. Also das heißt, dort kann man dann sozusagen Operatoren eingeben und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich gehe hier wieder auf Bearbeiten, um zu zeigen, wie das funktioniert. Jetzt heißt die Funktion countif und sieht im Prinzip genauso aus wie vorher, mit dem einzigen Unterschied, dass ich hier vorne jetzt einen Operator einbauen kann. Den muss ich hier in Anführungszeichen setzen und ich habe jetzt hier eben gewählt Größer-Gleich und dann mit Komma wieder der Wert, auf den ich mich dann mit dem Operator beziehen möchte. Das heißt, diese beiden Argumente hier bedeuten, dass ich sage, der Wert soll Größer-Gleich-2 sein. Und dann wieder mit Komma abgetrennt die Variablen, auf die ich mich beziehen möchte. In dem Fall also wieder Q2a und Q2b. Okay, auch das schauen wir uns direkt mal wieder in der Forschung an. So, das ist jetzt hier dieser untere Zähler. Und wenn ich jetzt hier die Antwort 1 irgendwo auswähle, bleibt das bei 0. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier die Antwort 2 wähle, dann geht der Zähler hier hoch. Genauso wie wenn ich jetzt hier zum Beispiel 3 oder die 4 auswähle, dann zählt das hier auch einen weiter hoch. Okay, soweit zur Count-If- und count -if op funktion in LimeSurvey. Sie können natürlich im Handbuch nochmal nachlesen, welche weiteren Funktionen es dort gibt. Und zwei Tipps noch. Das eine ist, dass Sie diese Gleichungsfragen natürlich hier verstecken können damit das nicht dann für die Befragten angezeigt wird. Dafür geht man hier innerhalb der Frage auf die Einstellung. Und dann hier bei der Anzeige kann man dann sagen, dass die Frage versteckt werden soll. Das andere ist, dass man wirklich immer darauf achten muss, dass diese Fragen, auf die man sich bezieht, dann auch entsprechend eben sinnvoll kodiert sind. Also hier zum Beispiel eben mit 1, 2, 3, 4 und nicht so wie das die Voreinstellung ist mit A, 01 oder eben. Und diese Zahlen, die jetzt hier erzeugt wurden, die man jetzt also gezählt hat, die kann man natürlich dann verwenden, um sie dann in Bedingungen zum Beispiel weiterzuverwenden. Das habe ich im Video zur Count-Funktion gezeigt. Schauen Sie da auch gerne mal rein.